Hi, heute zeige ich euch noch ganz schnell wie man balena Adger installiert wir gehen auf die seite balena.io slash die seite packe ich euch auch schnell in die beschreibung die software wird dafür benötigt um eine iso datei bootbar zu machen wir laden also auf diese seite einfach klicken einfach auf download 86 bit und 64 bit dauert ganz gut Gleich so hat es ein bisschen gedauert jetzt aber runtergeladen. Wir klicken auf die exe hinauf, klicken auf Annehmen. Die Installation läuft und warten ganz kurz und sind schon fertig mit der Installation. Können wir mal probieren? Flash von frei aus, ob mir die ich mal und dann können wir mal ein Ziel auswählen zu meinem USB-Stick am besten. Ich mal den da kurz. Stecke ich kurz ein. Ein Moment. Select Target und wir Aus. Und wir gehen mal auf Flash. Klicken auf Optionen ja. und ja. Wie ihr seht, das funktioniert und ja, das war es auch schon mit dem Video. Bis zum nächsten Mal.